Lilo, heute mal ein etwas längeres Video. Ich habe ähm, meine Linux-Welt mal vor kurzem wieder bekommen und normalerweise mache ich ja so Ubuntu-lastige Videos wie hier. Ubuntu 13.10 hatte ich jetzt letztens getestet und jetzt wird es mal wieder Zeit, auch mal was anderes zu zeigen. Gucken wir mal, gucken wir mal in VirtualBox rein. Was haben wir denn da? Linux-Welt, da sind verschiedene Linux-Distros drauf. Ich habe das hier mal in Skalierten Modus gemacht, damit man das groß sieht. Linux Mint 15, Debian 7, XFCE, Magaira 3KD, Body Linux 230 Antergos, Aptosit, OpenSUSE, Parted Magic und so weiter und so fort. Gut, machen wir mal mit Linux Mint 15, machen wir mal einen sicheren Grafikmodus, ansonsten hatte ich da leichte Probleme. Gut, mache ich hier im VirtualBox, deshalb sieht das alles ein bisschen verzerrt aus, aber das macht ja hoffentlich nichts. Ne? Linux Mint, ähm, Basis ähnlich wie Ubuntu, benutzt dann auch ähnliche Quellen, hat dann aber schon vorinstallierte Codex für diverse Sachen und wird deshalb schon gerne genutzt, hat also auch kein Unity-Panel, ne? kein Unity-Starter, der einige stört oder den einige nicht so mögen. Das dauert jetzt einen Moment, bis der startet. Ich mache das hier live an der Farbe. Ich habe das zwar schon auf die Festplatte kopiert, aber es dauert trotzdem noch gut. Durch die Virtualisierung habe ich jetzt hier keine 3D-Effekte drin. Macht aber gar nichts. Gut, wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen breiter aussieht, liegt das am gestreckten Modus von VirtualBox. Gut, Was haben wir hier an der Dateimanager Hilfe über... Da haben wir eine Linux-min-spezifische... Lösung Nemo heißt er hier. Gut, er sieht aber dem Dateibrowser Nautilus recht ähnlich. Wir haben hier aber die Möglichkeit zum Beispiel größer kleiner zu machen. Finde ich gut. Und hier heißt der Desktop noch Desktop. Und das finde ich sehr schön. Sehr schön. Was hier fehlt im Gegensatz zu Ubuntu 13.10 ist hier mittlerweile ähm, noch mit, mit Server verbinden drin. Ne? Da gibt es ein extra Symbolchen. Ob man das haben muss oder nicht, ist jetzt... Geschmackssache. Wie gesagt, wenn das jetzt ein bisschen verzerrt und breit aussieht, ich benutze hier den gestreckten Modus, dann macht das so breit, wie es eben so ist. Terminal. Was haben wir für ein Terminal? Help. About. Das ist das Genome. Terminal. Gut. Was haben wir für eine Version? Uh, Name Vom Kernel. Minus A. 38019. Das dürfte so ähnlich sein wie... Ubuntu 13.04, das vom Kernel her zumindest. LSB Release -a. Man sieht, dass LSB Release funktioniert ja auch ähnlich wie bei Ubuntu, Linux Mint 15 und Codename ist hier Olivia. Das ist sehr schön. Und das ist dann der sogenannte Cinnamon Desktop. Was haben wir hier? Hier haben wir so einige Symbolbildchen schon mit drin. Da kann man sich zum Beispiel wieder Ausschalten bzw. PC. Gut, Internet, was haben wir da? Da haben wir Firefox. Gucken wir mal, welche Version es da ist. So ähnlich mache ich das jetzt mit anderen Distros auch, damit man mal einen aktuellen Vergleich hat. Wir haben hier Hilfe über Firefox. Wir haben die Version 20 drin. Die ist recht aktuell. Das ist okay. Voreingestellt ist hier Yahoo zur Suche, weil irgendwo gibt es auch eine Verbandlung. Zwischen Linux, Mint und Yahoo. Gut, Dr. Go kann man ja auch einstellen. Oder wer will, nicht Google, ne? Nicht Google, aber also gut, das geht dann vielleicht nur über Tricks. Gut, irgendwie hat man das da ausgeschlossen. Ist mir schon mal aufgefallen. Wahrscheinlich, weil man irgendwie mit Yahoo verbandelt ist, macht ja nichts. Kann man ja machen. Ähm, Dateien, wie gesagt, hatten wir. Dann haben wir im Zubehör. Archivmanager. Was ist das für ein Link? Schauen wir mal rein. Ich muss mich jetzt auch erstmal durchzappen, was ist alles dabei ist. Help. About. Archivmanager. Archivmanager für Gnome. Damit kann man dann halt Archive entpacken. So, Zubehör. Calculator ist der Taschenrechner. Dateien. Distant ist die Laufwerksverwaltung. Terminal. Tomboy Notizen. USB Image. Aufzeichner einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Steht hier unten drunter immer so eine kleine Beschreibung, wenn man auf dem Symbol ist. Systemwerkzeuge. Disk Usage Analyzer, also die Auslastung der Festplatte analysieren. GDB Paket Installationsprogramm. Das ist gut. Und wenn man mal aus einer externen Quelle irgendwo aus dem Internet was runtergeladen hat, ein DEP Paket, dann kann man das damit installieren. Also man hat hier nicht das klassische Ubuntu-Software-Center, sondern ein anderes. Hier hat man ein System-Monitor. Ressourcen. Wie gesagt, sieht so aus. Ich bin hier in der virtuellen Maschine und deshalb sind die Ressourcen hier ziemlich hoch ausgelastet. Und weil auch anstelle des 3 d Grafikkartentreibers jetzt die CPU genommen wird, macht aber nichts. Hauptsache wir sehen mal, was da alles so dabei ist. Screenshots, Systemwerkzeuge, Systemeinstellungen. Sehen wir hier. Übrigens, die obere Leiste, die so blau ist, ist von meinem Originalbetriebssystem. Nicht, dass ihr euch da irritieren lasst. So, Themen haben wir da. Themen, also Themen haben wir so unter Ubuntu so nicht. Ja. Mehr online holen. Cache von 153 Files. Das hat man so unter Ubuntu nicht. So, während das da so macht. Brasero haben wir zum Beispiel ein cd bremprogramm Audio, Audio, Lautstärke ändern. Dann Datensicherungswerkzeug. Ähm, ist das DJ? Typ? Ich glaube es nicht. Ne? Ich glaube, die haben ihr eigenes. Schauen wir mal. Backup. Ähm, Sicherungsdateien. Sichern Sie Ihre Dateien. Softwareauswahl. Sichern. Sichern und Wiederherarbeit. Was ist denn das denn jetzt? Haben die ihre eigene Backup-Lösung? Ich meine, ich meine ja, Mint Backup, ja. Genau, die haben also nicht dieses dji chip Was dabei Ubuntu dabei ist, ähm, so, dann schauen wir mal GIMP, welche Version von GIMP ist, schon mit drauf. Im Hintergrund lädt er immer noch so ein bisschen nach, das ist noch GIMP 2.8, ist gut. GIMP 2.8 mag ich deshalb, weil es ein mehr hat, nämlich den sogenannten Einzelfenstermodus. Jetzt sieht man nämlich warum. Weil das Aufsplitten in drei verschiedene Fenster mich immer irritiert. Windows Single Window Mode. Gut, durch das Nachinstallieren der entsprechenden regionalen Sprachdateien hätte ich das auch auf Deutsch. Ne? Und hier drin könnte man dann ein neues Bild erzeugen. Deshalb finde ich GIMP 2.8 besser als die Vorversionen. Gut, LibreOffice ist schon drin. Das ist bei manchen Linux-Versionen halt nicht standardmäßig, da ist oft nur das abgespeckte Abi-Word drin. LibreOffice... Ähm, wir mal, wir könnten mal gucken, welche Version das sein könnte. Unter Ubuntu 13.10 war jetzt LibreOffice 4.0.22, glaube ich. Schauen wir mal. Ähm, warten wir mal ab. Da lernt lange mit dem Thema. Ne? Der hat wahrscheinlich viele. Ähm, abbaut LibreOffice. Version ja, so 4.0.22. Also ist identisch. Ne? Gut, selbe Version. Sehr schön. So. Dann haben wir drauf... Was haben wir denn drauf? Hab ich denn drauf? Ähm, Image Viewer. Pidgin, Screenshot. Simple Scan. Software Verwaltung. Ne? Gut. Bei Linux Mint finde ich ein... Software Center ohne Spam. Ja gut, unter Ubuntu hat man dauernd diese, diesen oberen Balken, ne, wo dann noch so kommt unsere Empfehlung und Tipps und weiß der Teufel was. Also das ist so ein bisschen zugemüllt, aber gut, dafür hat jetzt Linux Mint sein Yahoo und damit hat es seine Ruhe. Gut, ähm, Softwareverwaltung sieht so aus. Auch jetzt einen Moment im Hintergrund lade ich ja noch einen anderen Krempel nach. Äh, ein bisschen langsam im Moment. Ist Aber ist ja egal. Wählen Sie ja eine Kategorie. Wie gesagt, hier gibt es dann nicht diese, dieses zugespampte Ding. Was passiert, wenn ich hier nach Steam suche? Steam. Passiert was? Äh, ich mal enter drücken. Funny Nee. So, so jedenfalls nicht. Gut, müsste man dann vielleicht von der Steam-Seite runterladen mit dem GDB-Paket. Jetzt gehe ich ins Laden. Oder haben die das mittlerweile auch vielleicht hier drin oder nicht? Schön. Ego-Shooter, oh, Ego sauerbraten. Der sauerbraten. Sehr schön. Und die anderen sind auch prima. Also hier finde ich mich besser zurecht. Ne? Also das finde ich besser als. Unter Ubuntu. Das ist mir zu. Zugespammt mit Werbung. Gut. Hier gibt es dann verschiedenste Themen. Genau. Mhm. Mhm das, kann man das anklicken hier, so, ich habe das noch nicht installieren oder update gewählt, jawohl, installieren, genau, genau, mhm. close, tut sich dann was, tut sich, gar oh, nichts. Äh, äh, ja, müsste ich nochmal kritisch hinterfragen, was das jetzt sein soll, also eingängig ist es nicht, hier ist das Hintergrundbild, das ist schon mal schön, ähm, Cool Blue Mortar, also das ist doch nett. So, das gefällt mir gut. Was ist das hier? Einstellungen. Leistungsverarbeitungsmodus Off, Einstellungen. Mhm. Themen, Mini-Anwendungen. Also irgendwie muss ich da noch, das hatte ich letztens schon probiert, mal gucken, wie man die überhaupt aktiviert. Also hier ist immer so ein grüner Punkt, was an ist, gesperrt oder nicht. Und da kann man noch mehr online holen. Und dann entsprechend Mini-Anwendungen noch hinzufügen. Also irgendwie geht es bestimmt, vielleicht nichts an der Live-CD, dass ich da nicht sofort drauf komme. Bin ich zu blöd dazu. Was ganz nett ist, Windows Wireless Drivers. Ne, manche haben vielleicht Probleme mit WLAN. Haben exotischen WLAN-Treiber, wo nur ein Windows-Treiber dabei ist, dann können sie den nehmen. Gut. Ansonsten... Systemverwaltung, Firewall Konfiguration. Was haben wir da für eine Firewall Hilfe? About. GUFW haben wir da. Version 13.04. Grafische Benutzerüberfläche für UFW. Bis 2013. Copyright. Gut, also das hier mit dem Ding hat bei mir sowieso nie funktioniert. Ist aber ansonsten ganz hübsch gelungen. Also mir gefällt eigentlich nur. Die vorge eingestellte yahoo sucher MINT-System nicht. Aber, na gut. Prism, ne? Gut. Gehen wir mal aufs nächste. Äh, gut. ich äh, glaube, Steuerungsrechts und C. Dann ist es eigentlich wieder... Ja, dann ist es wieder so. Gut, vielleicht lasse ich dann der Größen ist vielleicht ein bisschen skalierter. Gut. Ausschalten. Dann starten wir mal das nächste Ding.